Hasbullar, was ist los? Ich brauche jetzt sofort einen Kampf in UFC. Gegen wen willst du kämpfen, Hasbullar? Ich habe gesehen im Fernsehen, McGregor hat verdient 100 Millionen. Ich will auch für einen Kampf, 100 Millionen. Hier, ich habe ein paar Gegner für dich, gegen die kannst du kämpfen. Äh, du kannst sie aussuchen, wen du willst. Hier hast du Fotos von Gegnerer. Äh, hier die drei. Suchst du dir eine aus? Nimm weg dieses Bild mit äh, Abdel Rössig, der hat nur no Angst, weg damit. Ich will kämpfen gegen Condor McGregory. Er hat beleidigt meinen Bruder Khabib, der redet zu viel, der kriegt auf die Fresse. Du willst gegen McGregory kämpfen? Ja, ruf ihn an sofort. Ich weiß, Aspola, du würdest ihn umbringen, aber er hat seinen Fuß gebrochen. Kämpfst du gegen diesen verrückten Mexikaner? Okay. Kämpfst du gegen ihn? Dann ihn. Und was ist mit meinem Geld? Ich will 100 Millionen für meine Kampfmanager. 100 Millionen auf Tisch. Hasbullah, ich schwöre dir, ich habe keine Geld. Pass auf, wen willst du forschen? Ich kann riechen Geld in diese Büro. Mit meiner Nase rieche ich was. Hasbullah, ich schwöre dir, hier gibt es keine Geld. Wenn ich Geld finde, kriegst du Power-Folgen. <lacht>